Das Scoria wurde 2011 von Scoria 2 abgelöst, ein tragbares Frontend, welches die Arbeit in der NVH-Entwicklung revolutionierte. Akustikingenieure auf der ganzen Welt nutzen, ja lieben dieses Werkzeug in ihrer täglichen Arbeit. Die Möglichkeit, mit nur einem einzelnen Handgerät direkt vor Ort sämtliche Messdaten zu erfassen und auf so vielfältige Art und Weise analysieren zu können, fasziniert noch heute. Und doch darf man fragen, kann es noch besser gehen? Wie wäre ein Frontend, das alle Funktionen des Quadriere 2 beinhaltet? Mit einem Bedienkonzept, das jeder es auf Anhieb nutzen kann. Ein Frontend, in dem alle Spezialadapter vereint sind, in einem Gehäuse. Ein Frontend, welches dem Ingenieur jederzeit Aufnahme, Wiedergabe und Analyse in die Hand gibt. Die Frage ist doch, kann jemand ein Frontend bauen, das besser ist als das Korea 2? Wir schon.